Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es wird gesprochen. 14.30 Uhr. Aber wird geschrieben. So. 14.30 Uhr. Es ist um eins. Es ist ein Uhr. Oder man kann sagen, es ist 13 Uhr. Es ist halb drei. Es ist 14.30 Uhr. Es ist Viertel nach fünf. Oder man kann sagen, es ist 17 .15 Uhr 15. Man kann auch sagen, 15 Minuten nach fünf. Es ist Viertel vor sieben. Oder man kann sagen, es ist 18 .45 Uhr Es ist zehn Minuten nach vier. Oder man kann sagen, es ist 16 .10 Uhr zehn. Es ist fünf Minuten vor neun. Oder man kann sagen, es ist 20.55 Uhr. Und jetzt nächste Frage. Ab wann bis wann ist es Vormittag? Und ab wann bis wann ist es Nachmittag? Von 4 bis zehn Uhr ist es Morgen. Von zehn bis 12 Uhr ist es Vormittag. Von 12 bis 15 Uhr ist es Mittag. Von 15 bis 18 Uhr ist es Nachmittag. Von 18 bis 24 Uhr ist es Abend. Von 0 bis 4 Uhr ist es Nacht. Montagvormittag, das ist der Vormittag des Montags also Montag von 9 bis 12 Uhr. Dienstagvormittag, das ist der Vormittag des Dienstags, also Dienstag von 9 bis 12 Uhr. Es gibt auch Mittwochvormittag, Donnerstagvormittag, Freitagvormittag, Samstagvormittag und Sonntagvormittag. Montagmittag, das ist der Mittag des Montags, also Montag um 12 Uhr. Dienstagmittag, das ist der Mittag des Dienstags, also Dienstag um 12 Uhr. Es gibt auch Mittwochmittag, Donnerstagmittag, Freitagmittag, Samstagmittag und Sonntagmittag. Montagnachmittag, das ist der Nachmittag des Montags, also Montag von 12 bis 18 Uhr. Dienstagnachmittag, das ist der Nachmittag des Dienstags, also Dienstag von 12 bis 18 Uhr. Es gibt auch Mittwochnachmittag, Donnerstagnachmittag, Freitagnachmittag Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag. Montagabend, das ist der Abend des Montags. Also Montag 18 bis 24 Uhr. Dienstagabend, das ist der Abend des Dienstags. Also Dienstag 18 bis 24 Uhr. Es gibt auch Mittwochabend, Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend.